Hallo, ähm, ich möchte euch gerne heute meinen Bikes Paradise Wild ähm, One vorstellen. Das ist Baujahr 2013. Ähm, wir fahren es einfach mal gleich raus. Ähm, die Vorgeschichte ist so, äh, ich fahre jeden Tag mit diesem Fahrrad in die Arbeit. Ähm, ich wohne in der Nähe von Schäftlan und ähm, fahre jeden Tag damit nach München in die Stadt. Ähm, da werden viele von euch denken, ähm, ja, es ist doch eigentlich kein Fahrzeug für die Stadt. Ähm, aber es ist es. Ähm, es ist sehr schnell, es ist sehr wendig. Man kann viele Sachen mitnehmen. Ähm, was ihr jetzt hier noch nicht seht, ist ähm, einmal, dass es hier Packtaschen gibt. Also man kann hier Packtaschen ranbauen, die auch normalerweise da dran sind. Die sind jetzt hier als... Ich jetzt erst in Richtern oder vorzeige den Richtern. Es ist ein Velotop dabei. Dieses Velotop ähm, schützt euch vor Regen, Wind und Wetter. Also ihr merkt, ich fahre bei jedem Wetter. Ähm, Im Sommer mache ich es entweder ab oder ich lasse es so, wie es jetzt gerade derzeit ist, dass im Endeffekt die Sonne nicht auf den Kopf scheint. Das ist sehr angenehm, weil der Wind kommt hier durch. Und ich habe da auch die Möglichkeit, hier die Höhe zu verstellen. Und... Ähm, kann das im Endeffekt niedriger machen, für die Aerodynamik, das wird dann immer seichter oder halt eher mehr, damit da mehr Luft durchkommt, für die Luftzirkulation eher höher. Gut, ich lasse das jetzt einfach nur so, kann man gut so feststellen. Diese Plexiglasplatten sind austauschbar und es gibt noch eine Seitenwand, die circa so tief ist und man nach oben geht, die ist auch noch dabei. Die sitzt da hinten in der Ecke, aber die interessiert mich jetzt erstmal nicht. Und zu den Details, es ist ein Wide One, 2013er Baujahr, wie schon gesagt, wir haben vorne zweifach 120 mm Federung und hinten auch nochmal 120 mm Federung, was wirklich sehr, sehr komfortabel ist. Die ist einstellbar auf jede Größe, auf jede Stärke. Wir haben Scheibenbremsen von Avid. Hört sich jetzt nicht natürlicherweise also nicht teuer an, aber sie sind mechanisch. Das heißt also, sie werden noch immer mit einem, sie also sind nicht hydraulisch, was vielleicht ein Vorteil ist, weil ein Seil kriegt man überall, wenn mal was schief geht. Und äh, bei Hydraulik, wenn da mal was passiert, dann liegst du brach. Du hast nur noch auf einer Seite vielleicht gebremst, Bremse, whatever. Ja? Gebremst wird normalerweise während der Fahrt hier vorne, also das dafür das hier, das hier für dieses. Und für die Standbremse haben wir hier eine Fischers. Wenn ich das jetzt so mache, bewegt sich dieses Fahrzeug gar nicht mehr. Wenn ich das so nach hinten schiebe, dann ist das Fahrrad wirklich, ich kann es mit einem Finger hin und her schieben. Und ihr merkt, es ist wirklich ein sauberes Ding. Ähm, dazu gibt es ein Sigma BC 1212, also eines der teuersten Geräte, wo viele Sachen, wie zum Beispiel Temperatur, hier, da wo die Hand ist. Gesamtzeit, Fuel, man kann hier umrechnen, wie viel man sich spart an, an Liter, an Benzin. Dann ähm, gibt es Fahrtstrecken. Ist auch schon alles jetzt wieder genullt. Ähm, ja, bin schon wieder mal vier Kilometer gefahren. Äh, insgesamt hat das Bike jetzt knappe ähm, 9000 Kilometer drauf. Ähm, und wir haben noch zusätzlich einen Sunstar-Motor der als Mittelmotor hier vorne verbaut ist. Die Batterie ist jetzt abgebaut, weil die ähm, Tiefen entladen ist derzeit nach 1500 15 äh, Zyklen ist das kaputt gegangen. Ähm, hier warte ich darauf, wenn ihr ihn kauft, werdet ihr natürlicherweise eine neue Batterie bekommen. Ich fahre derzeit ohne Batterie, ist natürlich ohne Probleme nötig, nötig äh, oder möglich, weil der ist bürstenlos. Bürstenlos bedeutet, ähm, wenn ich reintrete, dann habe ich mich zu so einem Gegendruck, wie zum Beispiel beim Bosch-Motor, der immer wieder mitläuft. Der läuft zwar auch mit, aber ich habe keine, ähm, kein großes Drehmoment, was ich mitziehen muss. Die neue Batterie kann man entweder als Flaschenhalter hier unten ranbauen. Hier gibt es einen Adapter hier unten. Hier gibt es einen Adapter hier unten. Den kann man hier benutzen. Diesen Flaschenhalter habe ich auch noch. Sunstar bietet dieses auch an. Kostet ähm, knapp um die 600 Euro und hat 11, ähm, 11 Amperestunden, also ihr kommt ca. 80 Kilometer weit mit der Ökofunktion, die meistens reicht. Ähm, der neue Akku, den ich gerne verbauen möchte, den ich auch euch ans Herz legen würde, ist ein 22 Amperestunden ähm, Akku. Er hält über 160 Kilometer ja und wurde im hinteren Teil verbaut, was natürlicherweise auch sehr sehr angenehm ist. Ähm, für den Schwerpunkt, weil der Schwerpunkt dann eher hinten ist, anstatt vorne. So, jetzt gehen wir einfach mal und ähm, fahren einfach mit dem kleinen Stück. Einsteigen tut man, ich gehe mal auf diese Seite, weil dann sieht der Kamera Dann steigt man hier hin, setzt sich hin und ist schon da drin. Das ist sehr angenehm, es gibt einmal die normale Tritt, also normale Treter und es gibt Klicker, also Shimano klicker kann man natürlich auch austauschen es ist alles Standard Fahrrad ähm, alles Standard Fahrradsachen ich benutze jetzt erstmal das so die Bremse raus und habe hier meine Lenkung das ist im Endeffekt eine typische Panzerlenkerung die im Endeffekt so genutzt wird wir haben hier die Möglichkeit noch wenn jemand zum Beispiel irgendwie dir entgegenkommt und du möchtest auf dich aufmerksam machen dann kann man natürlich hier mal drauf drücken und er wird ein hundertprozentiges Hören und Dich sehen. Ähm, der nächste Vorteil ist, also ich drehe jetzt einfach mal kurz rein, ähm, ist, wenn der Kamera nicht kommt, dann fahren wir hier noch drüber, äh, über die Straße und fahren da einfach mal ins Kiesbeet. Der nächste Vorteil dieses Fahrzeugs ist, jeder sagt sich, oh Gott, ein Liegeras, da kommt ich nicht über Kies und Schotter. Das stimmt nicht. Die 120 mm und die Reifen und der Aufbau von Wildman sind grandios und machen keine Probleme in Hinsicht sowas. Also ich fahre jetzt hier einfach mal ein bisschen mit ein bisschen Schwung drüber und ihr seht, das ist alles ein Problem. Ja, ähm. Wir haben hier noch mal zusätzlich Schaltungen, wir haben hier einmal eine, eine Rollaufschaltung hinten drin, die hier über eine gripshift schaltung äh, geschaltet wird und wir haben eine normale Achtgang-Schaltung von Shimano, die hier über, einen, äh, über, einen normalen, über eine normale Hebelfunktion verfügt. Also man drückt sie runter, dann schaltet man runter, schaltet man hoch, ist alles wieder super. Wenn man stehen bleibt, am besten erst hochschalten, und in den ersten Schalten, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ich fahre normalerweise immer mit dem höchsten Gang und der 2. Da bin ich bei Geschwindigkeiten von circa um die 38. Äh, mit dem Elektromotor wird es bis zu ähm, ja, also wird bis 25 offiziell unterstützt. Es gibt da kleine Möglichkeiten, die dann bis zu 40 kmh endlich unterstützen und du dann eigentlich schon in den Tempos, äh, in den Geschwindigkeitsbereich von Rennradfahrern kommst, die sich dann meistens sehr bedanken, wenn man ihnen hinterher fährt. <lacht> ähm, das nächste, was ich noch verbaut habe, ist eine, 15 Watt, äh, eine 3 Watt LED-Lampe, ähm, die über einen Akku gespeist wird, den man hier einfach einschieben kann. Er wird einfach über ein normales 12 Volt Netzteil ähm, geladen und hält ca. 3 Tage. Ähm, Zudem kommt sicherheitstechnisch noch was dazu, wir haben jetzt hier, ähm, ja ich habe gerade noch einen beim Laden gerade, ähm, hier ähm, ähm, Blinkersysteme, die man im Endeffekt einmal so einstellen kann, dann blinken die nach da und wir haben eins nach dort. Ähm, ich stelle sie meistens immer so quer ein, sodass sie im Endeffekt so in die Seite leuchten, also so. Damit haben wir ein großes Spektrum, man sieht dich von hinten in der Nacht. Hier sind Reflexstreifen drin, das heißt also, wenn es Nacht ist, ist erleuchtet das dieses gesamte Fahrzeug. Und an den Seiten haben wir auch nochmal Reflexstreifen. Bis dato ist es so, dass die Leute, also ich fahre ja öfters über den mittleren Ring, wenn denn das jemand kennt, ähm, am mittleren Ring ist es schon so, dass die Leute langsam fahren, um mich im Endeffekt zu betrachten, wie ich mit diesem Fahrzeug fahre. Ähm, also von daher sehr angenehm. Eine Kette ist verbaut von Eumax, das ist im Endeffekt eine E-Bike-Kette oder insgesamt sind es drei E-Bike-Ketten, die von hier aus einmal hier rumgeht über zwei Umlaufrollen und dann an das normale Fahrradkettenlauf von Rollhoff gehen. Okay. Ja, ähm, Ansonsten ist es eigentlich Standard, alles ist Fahrradstandardmäßig, jeder nee, sind alle nachstellbar bei Bike Solutions oder halt... Äh, äh, Bike Revolution und damit sind wir eigentlich schon fertig. Ah, nee, warte, da ähm, das Fahrrad ist, ähm, ist einstellbar auf die Länge. Also derzeit ist es auf meine Länge eingestellt. Das ist 1,84. Also ich bin 1,84 groß. Man hat hier zwei Schrauben und in diesen zwei, Schra also die zwei Schrauben auf der anderen Seite und damit kann man diesen Dom immer mehr reinschieben. Also man hatte jetzt noch so viel Platz. Das bedeutet aber, dass wenn man das reinschiebt, müsste man dann nochmal zwei Kettenglieder wegnehmen. Wenn man ähm, länger ist, also der Docht ist derzeit so lang, es geht bis zwei Meter vor, also man kann einen Zwei-Meter-Menschen hier jetzt auch noch reindrücken, ähm, dann müsste man aber nochmal zwei Glieder dazu tun. Die hätte ich im Petto. Das heißt also, wenn ihr das für euch dieses Fahrrad Fahrzeug interessiert, ähm, dann können wir das gerne auch noch vor Ort machen und können das auch gerne am Das ist kein Problem. Ähm, ja, ansonsten werden wir eigentlich hier fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und man sieht sich mal wieder. Ja.